Wie kann ich in Mebis festlegen, dass Schüler nur für bestimmte Kursabschnitte Autorenrechte bekommen, Zum Beispiel bei einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit? Ich bin jetzt hier in Mebis als Schüler eingeloggt und habe hier in diesem Kurs von meinem Lehrer Autorenrechte bekommen. Das heißt, ich kann hier Aktivitäten anlegen und auch bearbeiten. In diesem Kurs wurden dann vom Lehrer auch Gruppen angelegt und Schüler zugeordnet. Ich als eingeloggter Schüler bin hier in der Gruppe 4. Das wäre hier also mein Abschnitt. Und da soll ich Aktivitäten erstellen und bearbeiten, zusammen mit meinen Gruppenpartnern. Es gibt in MEBIS-Infoportal auch eine ganz tolle Seite, wo das Ganze hier auch erklärt ist. Schüler als MEBIS-Autorin. Und das wäre also hier diese Variante mit der Ein-Kurs-Variante. Und hier wird schon beschrieben, also das gemeinsame Arbeiten, ein kurs birgt jedoch das Risiko, dass Lernende unrechtmäßig fremde Inhalte bearbeiten. Das liegt daran, dass ich als Autor auch auf die anderen Abschnitte Zugriff habe, obwohl sie über die Voraussetzungen eingeschränkt worden sind vom Lehrer. Also ich kann hier also auch bei den anderen Gruppen hier bearbeiten und Aktivitäten erstellen, was ich in den meisten Fällen wohl nicht haben möchte als Lehrer. Es gibt, wie im Infoportal auch beschrieben, eine relativ aufwendige Lösung, dieses Problem zu lösen, indem man mit mehreren Kursen arbeitet, einen Hauptkurs und Unterkurse hat. Es geht aber auch einfacher und das ist eine Lösung, die hier innerhalb dieses Kurses funktioniert. So, und zwar bin ich jetzt hier als Kursersteller, also als Lehrkraft, eingeloggt und ich gehe hier zu den Einstellungen. Ich gehe auf Nutzer und gehe auf Rechte ändern. So, dann kriege ich hier eine Auswahl von ganz, ganz vielen Rechten, die ich hier ganz granular einstellen kann. Ich gehe hier mal in dieses Filterfeld rein. Und filtere mal nach verborgene Kursabschnitte sehen. Das heißt, dieses Recht hier, da lege ich fest, wer darf denn verborgene Kursabschnitte sehen. Ja gut, festlegen kann ich es nicht wirklich, aber ich kann hier eine Rolle, kann ich hier ändern. Und das ist nämlich genau die, die ich haben möchte. Ich kann hier also dem oder der Rolle Autor das Recht nehmen, verborgene Kursabschnitte zu sehen und dementsprechend auch aufzurufen und zu bearbeiten. Ich klicke hier auf diesen Mülleimer und dann schmeiße ich sozusagen hier den Autor raus. Das war es im Prinzip schon. Ich gehe jetzt mal wieder als Schüler rein. Und wie man sieht, habe ich jetzt die Abschnitte 1 bis 3 bzw. Gruppe 1 bis Gruppe 3 hier nicht mehr in der Ansicht, sondern ich kann jetzt wirklich hier nur noch meinen Abschnitt bearbeiten. Und ich habe ihn nicht nur nicht in der Ansicht, sondern ich kann ihn auch nicht aufrufen. Das heißt, wenn ich oben in der Adresszeile aus Section 4, hier mal Section, äh, Section 1 mache, dann äh, kriege ich eine Fehlermeldung. Also der Abschnitt Gruppe 1 ist zurzeit nicht verfügbar, obwohl ich die Rolle Auto habe. Aber dieses Recht haben wir ja gerade dem Auto genommen. Wenn die äh, Gruppenarbeit dann vorüber ist, kann ich dieses Recht hier dann wieder hinzufügen. Da kann man im Übrigen auch nichts kaputt machen, weil dieses Recht sich natürlich nur auf den jeweiligen Kurs auswirkt, in dem man gerade ist. Ähm, dann haben natürlich die Schüler dann wieder Zugriffsrechte, Bearbeitungsrechte. Das heißt, am einfachsten wäre es vielleicht, dann äh, diese Voraussetzungen zu löschen in den jeweiligen Abschnitten und die Schüler dann äh, wieder das Recht Auto zu nehmen. Das heißt, ich gehe hier auf Abschnitt bearbeiten, lösche hier diese Voraussetzung raus, und gehe dann eben zu den Nutzern und mache dann aus den Autoren wiederum Schüler. Das war's schon.